Das nächste Projekt hat sich nämlich mit der, mit der Steuerflucht von Internetgiganten beschäftigt und macht mit einem Spiel darauf aufmerksam. Mit dabei waren Huang, Gerhard, Lennart, Yannick und Valentino. Okay. Also wir haben uns entschieden, da auf ein Problem hinzuweisen, was jetzt nicht jedem direkt in den Sinn kommt. Wir wollten auf die größten Konzerne, die wir bestimmt fast schon vielleicht täglich benutzen, darauf hinweisen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 doch spielerisch, ich glaube nicht nur den Jüngeren, sondern auch den Älteren diese Thematik der Gerechtigkeit näher zu bringen. Herzlichen Dank dafür.